Jede Produktion benötigt gewisse Werkzeuge, Ausrüstung, Rohmaterial. Lasst uns einen Stuhl als Beispiel nehmen. Wer einen Stuhl bauen möchte, braucht Holz, Leim, vielleicht ein paar Nägel, einen Hammer und eine Säge. Die meisten Dinge, die für die Herstellung weiterer Dinge genutzt werden, wurden eines Tages von Menschen gemacht, durch Arbeit. Jemand hat eines Tages einen Hammer hergestellt, den wir jetzt zum Herstellen eines Stuhls verwenden. All diese Dinge nennt man Produktionsmittel. Produktionsmittel können neben den schon genannten Werkzeugen und Rohmaterialien auch Fabrikgebäude und Büros, Grundstücke oder Boden sowie Kapital oder Geld sein. Damit aus den Produktionsmitteln ein neues Produkt entstehen kann, muss man noch etwas Wichtiges hinzufügen. Arbeit. Damit aus Holz, Leim und Nägeln ein Stuhl entstehen kann, müssen die Produktionsmittel verarbeitet werden. Also ganz einfach. Hier ist der Wert des Zeugs, das wir aufbrauchen, wenn wir etwas produzieren. Und hier ist der Wert, der beim Produktionsprozess hinzugefügt wird, um das Rohmaterial in das Ergebnis, das Produkt, zu verwandeln? Das Ergebnis hat dementsprechend auch einen Wert, dazu kommen wir gleich. Worum geht es also im Kapitalismus? Durch einen bestimmten Prozess, zu dem wir später kommen werden, werden die Produktionsmittel, also unter anderem die durch Arbeit anderer Menschen geschaffener Dinge, wie Hammer, Nägel, Leim, das Privateigentum einiger weniger Menschen. Ihr wisst, wer diese Leute sind. Man nennt sie ArbeitgeberInnen. Die haben die Produktionsmittel nicht selber hergestellt. Jemand anders hat den Hammer und die Nägel gemacht. ArbeiterInnen. Aber diese ArbeiterInnen haben nicht behalten, was sie hergestellt haben. Es wurde das Eigentum von jemand anderen, den KapitalistInnen. Also, die KapitalistIn bringt in den Produktionsprozess ein, was auch immer sie besitzt. Um es wirklich einfach zu machen, sagen wir, das ist 100 wert, egal was es ist. 100 von irgendwas. Wenn nun ein Stuhl hergestellt wird, werden Nägel, Holz, Kleber etc. im Wert von 100 verbraucht. Die Arbeiterin steigert den Wert der verwendeten Produktionsmittel, indem sie durch Arbeit aus Holz, Leim und Nägel einen Stuhl herstellt. Um es einfach zu lassen, sagen wir, durch die Arbeit werden noch einmal 100 an Wert hinzugefügt. Der fertige Stuhl ist also 200 wert. Super einfach, 100 plus 100 gleich 200. Wie kommt die Kapitalistin eigentlich zu ihren Produktionsmitteln? Wir wissen es nicht und es ist auch erstmal egal. Die wichtige Frage ist, hast du Produktionsmittel oder Kapital, um dir welche zu kaufen, oder hast du sie nicht? Wenn du sie hast, kannst du die Arbeitgeberin sein und wenn nicht, dann nicht. Ich sag mal so, die allermeisten von uns haben sie nicht und müssen dementsprechend das Einzige verkaufen, was uns bleibt. Unsere Arbeitskraft. Also, die Kapitalistin bringt 100 in den Produktionsprozess ein. Diese 100 tauchen wieder in den 200 des Stuhls auf. Die Kapitalistin möchte natürlich gerne zurückbekommen, was sie ausgelegt hat. Denn die Rohstoffe werden aufgebraucht, Werkzeuge verschleißen und so weiter. Wenn sie den Stuhl verkauft, Gehen schon mal 100 zurück an die Kapitalistin. So kann sie weiterhin Stuhlkapitalistin sein und die Produktion aufrechterhalten. Wenn also 100 direkt an die Kapitalistin zurückgehen, bleiben noch 100 übrig, nachdem der Stuhl verkauft wurde. Was passiert mit diesen 100? Man könnte, und aufgepasst, hier kommt der wichtige Teil, man könnte es der Stuhlmacherin geben. Denn schlussendlich war es doch ihre Arbeit, die dem Wert der Produktionsmittel 100 weitere 100 hinzugefügt haben, oder nicht? Die Logik wäre, die Arbeiterin hat den Wert hinzugefügt, sie sollte die Früchte ihrer Arbeit auch bekommen. Klingt fair und gerecht, oder? Glaubt ihr, das passiert im Kapitalismus? Absolutely fucking not. Die Arbeiterin bekommt im Kapitalismus niemals den Wert, den sie selbst erarbeitet hat. Was tun KapitalistInnen also stattdessen mit den verbleibenden 100? Sie teilen sie auf, in zwei Teile. Der eine Teil ist, was wir Lohn oder Gehalt nennen, also was die Arbeiterin am Ende tatsächlich ausgezahlt bekommt. Seien wir mal großzügig und sagen wir 50. Wenn also ein Stuhl für 200 hergestellt wurde und 100 davon wurden benutzt, um Materialien zu ersetzen und weitere 50, um die Arbeiterin zu bezahlen, was bleibt übrig? Richtig, 50. Und diese verbleibenden 50 ist, was Marx den Mehrwert nennt. Ein etwas geläufigeres Wort ist Profit oder Gewinn. Es ist das, was übrig bleibt, wenn die Produktionsmittel ersetzt wurden und die Arbeiterin bezahlt wurde. Und die Arbeiterin muss bezahlt werden, sonst taucht sie nicht mehr auf und das Spiel ist vorbei. Um den Produktionsprozess aufrechtzuerhalten, muss die Kapitalistin Produktionsmittel ersetzen und die Arbeiterin bezahlen. Aber, und hier kommt der zweite wichtige Teil, sie muss der Arbeiterin weniger bezahlen als den Wert, der durch die Arbeiterin geschaffen wurde. Auf gut Deutsch, die Arbeiterin wird beschissen. Sie wird um einen Teil des Werts, der ihre Arbeit erschaffen hat, betrogen. Wenn du deinen Traumjob beschreiben müsstest, dann würdest du wahrscheinlich sagen, dass es einer sein soll, wo man gut bezahlt wird, wo man das Gehalt bekommt, was man wert ist. Sorry, da habe ich schlechte Neuigkeiten, das wird niemals passieren im Kapitalismus. Eine grundlegende Bedingung von Lohnarbeit ist nun mal, dass du mehr Wert produzierst, als du ausgezahlt bekommst. Die beste Möglichkeit, um Arbeit in einem kapitalistischen Unternehmen zu beschreiben, ist also nicht, dass die Arbeitgeberin dir einen Job gibt. Es ist vielmehr so, dass du dem Unternehmen den Mehrwert gibst. Geber und Nehmer sind genau umgekehrt, als unser Sprachbrauch vermuten lassen. Du machst also ganz wunderbare Dinge für deine Arbeitgeberin. Und sie wird dich exakt so lange für sie arbeiten lassen, wie du für sie einen Mehrwert erarbeitest. Willkommen im kapitalistischen System. Das war Teil 1. Die Frage ist, was würde in einer Gesellschaft, die nicht kapitalistisch wirtschaftet, anders laufen? Das beantworten wir im nächsten Video. Falls ihr Lust auf weitere Videos zur Geschichte, Theorie und Praxis sozialer Bewegungen im deutschsprachigen Raum und weltweit habt, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hoffen, ihr habt was gelernt und bis zum nächsten Mal.